Wir touren hier mit unserem E-Mobil durch komplett Deutschland, um euch unsere neuen Greenleaf-Modelle an die Füße zu bringen. Ich freue mich auch immer auf die äh, Testschuhläufe, um einfach mal einen anderen Schuh auszuprobieren. Und dass es so unkompliziert läuft, kommst du einfach hin, ziehst den Schuh an, läufst los. Super, super auf jeden Fall.